Die heutige Diskussion rund um Steinhof zeigt für mich, wie falsch man ein Problem angehen kann. Jetzt gibt es Probleme in der Gesundheitsversorgung und es gibt neue Studien, wie man in der Gesundheitspolitik vorgehen soll. Das ist anzuerkennen. Aber dass auf der anderen Seite man sich keine Gedanken macht, wie man in Zukunft mit dem Weltkulturerbe Steinhof umgeht, dass man in Zukunft sich keine Gedanken macht, wie das Areal hier in Zukunft genutzt wird und es für vielleicht einfach verscherbelt, nur damit man Geld bekommt für ein neues Krankenhaus in Wien-Nord, wo dort auch viele Menschen nicht begeistert sind und wo dort nicht einmal eine U-Bahn dann hinführen wird. Das verstehe ich nicht. Und dass man hier keine Mitbestimmung zulässt, vor allem von einer grünen Partei, die sich als basisdemokratische Partei früher einmal verstanden hat, dass die Menschen nicht mitbestimmen können, ob dieses Weltkulturerbe erhalten bleibt oder ob es abgeschafft wird. Das verstehe ich nicht.